E-Partizipation ähm, beschreibt die Beteiligung, die aktive Beteiligung äh, von Menschen an Entscheidungsprozessen und dazu Hilfenahme digitaler Instrumente. E-Partizipation ist eine Weiterführung ähm, des Beteiligungsgedankens oder Partizipationsgedankens, der generell eigentlich in der Jugendarbeit und damit auch in der kulturellen Bildung eine Rolle spielt. Es geht ja ganz klar um Beteiligung, einfach um Jugendliche und junge Erwachsene in dem Bereich mehr mit einzubeziehen, ihnen nicht einfach Sachen vorzukauen oder feste Dinge vorzugeben, wo sie dann teilnehmen können oder nicht, sondern auch sie ähm, darüber hinaus ein bisschen zu beteiligen, dass sie eigene Formate entwickeln, eigene Projekte zum Beispiel erstellen und äh, die auch umsetzen können. Und das E in E-Partizipation bezieht ganz konkret ähm, den digitalen Bereich mit ein, äh, der einfach im Leben aller Menschen im Prinzip heute schon äh, eine immer größere Rolle spielt und gerade bei den Jugendlichen, die sind zu fast 100 Prozent auf Facebook aktiv und äh, in sozialen Netzwerken und online unterwegs. Die Relevanz von E-Partizipation äh, besteht darin, dass äh, konkrete Mehrwerte geschaffen werden können. konkrete Mehrwerte für Beteiligungsprozesse, in denen es äh, ermöglicht wird, dass Menschen sich an äh, Entscheidungs- und Beteiligungsprozessen äh, aktiv mit einbringen, die vormals ausgeschlossen waren oder für die es Schwierigkeiten gab, sich an Entscheidungsprozessen ähm, ja, einzubringen.